Hab ich habe mich gerade anders entschieden. Zwei Stunden lang ist zu viel. Wenn es zum Schluss noch mal so lange geht. Deswegen fahren wir noch mal da an. Wenn es kürzer wird, dann ist halt scheiße. Aber nee, ich lasse es jetzt. Oh, da komme ich nicht rauf. Schade. Ich bin aber ein bisschen gerade fasziniert von der Schläfergeschichte. Ich dachte mir so, ne, das macht ihr nicht schon wieder, das ist repetitiv. Nach dem ersten Black Ops. Sie haben es gemacht, es war nicht repetitiv, es war nice. Ich habe den Plot nur erwartet, weil es Black Ops ist, ehrlich gesagt. Wäre das mein erster Teil, hätte ich das gar nicht erwartet. Ich dachte mir also, ja, nice, die geben dir Charakter Creations. Oh, cool, nein, die geben dir eine eigene Vergangenheit. Du kannst einen eigenen Charakter stellen, das ist verdammt cool gemacht. Aber Black Ops war einer meiner Lieblingsteile und ganz ehrlich, fucking geil war das. Auch Modern Warfare war cool, also das Neuanfang der Geschichte dort fortzusetzen ist cool. Aber die Black Ops Geschichte war krass. Und dass wir jetzt einfach Black Ops nochmal neu auflegen, ist einerseits ziemlich lame. Aber sie haben es nicht neu aufgelegt, sie haben es komplett neu geschrieben. Alte Charaktere sind dabei, wenn wir in eine alternative Storyline gehen. Aber wenn es nicht komplett wieder eskaliert, nice. Riesenfan davon. Adler, ist Dann lieber sowas, die was ganz neu nice. ist. Und auch wenn es ein Black Ops ist, Black Ops hat nicht immer dieselben Charakter drin, drin gehabt. Modern Warfare ja auch nicht, nur noch. Von daher ging das voll okay, dass man das als Black Ops verkauft. Auch wenn es ein Neuanfang der Geschichte ist und man eigentlich eine Kontinuierung erwartet. Also man hätte es anders nennen können. Aber ich fand es okay als Black Ops. Also ich finde es okay als Black Ops eigentlich so. Ich glaube, das wird eines meiner Lieblingsteile momentan. Ich muss mir eh noch eine, ich hol mir jetzt noch eine Switch. Okay, schade, dass man nicht mal reinliegt wie in Border Warfare, das war nice. Das Reinliegen mochte ich. Da sie werden dann immer was, das nur ein Teil lang hält, aber dieses Reinliegen hätten sie gerne behalten dürfen. Dass man so sagen kann, ich drücke jetzt R3, äh L3. Der Charakter stützt sich so an der Wand auf, zum stabileren Ziel. Das fand ich sehr angenehm. Was mich gar nicht angemacht hat, war Side-Story. Das hätte man in der Main-Story machen können, ehrlich gesagt. Außer es gibt wirklich Bonus-Content, dann bin ich voll dafür, dass man das so machen kann. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, es kompliziert die Geschichte. Also, meiner Meinung nach hätte man es in die Main-Story integrieren können, ohne Problem. fand ich bei ähm, was war das das war nicht war das infinite warfare dieser star wars like teil da hatten sie auch ganz viele side stories drin und die haben sich okay angefühlt meine Meinung nach nicht ganz nötig. Es war halt darum sein Raumschiff abzugraden und die ganzen Kommandanten zu holen. Aber man hat die Geschichte auch easy ohne Kommandanten beendet. Also die Side Story hat sich so nutzlos angefühlt. Ich hatte beim Spiel nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, weil ich die Side Story nicht gemacht habe. Scheiße. Die Buchschlüssel fahren immer noch hoch. Das ist unsere Chance. Los. Letzte Mission, ne? Hm? Jetzt zählt alles. Scheiße. Ja, wir kriegen, sobald wir hochrennen, kriegen wir eine Bestätigung, dass es noch eine Minute geht. Scheiße, hier wird schwer. Wir müssen auch noch kurz was Schauen gehen. Ah, wieso kann ich da nicht... Ich wollte um die Ecke und da ist keine Ecke, natürlich, weil ich dumm bin. Come on. Ich kann es mir ein bisschen einfacher machen, wenn ich hier unten schon anfange aufzuräumen. Right. Lauf, guck nicht. Geschafft, Mr. President. Sie haben die Atombomben aufgehalten. Gott sei Dank. Und der CIA? Haben Sie Perseus? Nein, Sir. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Und die russische Reaktion? Noch nichts. Wir sehen Anzeichen von Verwirrung. Möglicherweise war es keine offizielle Operation. Persos hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt. Ich werde verrückt. Vielleicht haben wir hier ja doch etwas gemeinsam. Wir haben ihn gestoppt. Die Türmen... Yes. Wie sieht es bei euch aus? Komm! Woods, habt ihr sie gefunden? drüben! Ach du Scheiße. Ich dachte, wir wären weg. Nimm meine Hand, berg. Wir haben es geschafft. Dies ist eine Nachricht an Perseus. Und alle, die nach ihm kommen. Wir halten nicht einfach still und hoffen auf das Beste. Wir schaffen das Unmögliche. So gewinnt man Kriege, Nennt der Mann Schleffer und sie anlügt. Dankeschön. Bin ich mit voll ernst genommen von dem. Gibt es was Neues über Kasim Javadi? Ja, nach seiner Gefangennahme konnten wir Kasim Javadi überzeugen, dass es in seinem Interesse liegt, für uns zu arbeiten, statt gegen uns. Arash Kadivars Tod bedeutet für Kasim die Chance, selbst Chef des Netzwerks zu werden. Er wird uns mehr über die sowjetischen Aktivitäten im Nahen Osten verraten. Und dank unserer Ressourcen sollte er noch jahrelang in der Lage sein, das örtliche Geschehen zu beeinflussen. Was ist mit Anton Volkov? Volkov ist seit seiner Gefangennahme eine wichtige Informationsquelle. Nach seinem Verhör etablierte der MI6 in Windeseile einige Abhörposten in Ost-Berlin. Sie haben schon Nachrichten des KGB an Agenten in der ganzen Stadt abgefangen. Der eiserne Vorhang kriegt Löcher. Wie lief die Aufräumaktion in Havanna? Wir konnten Agent Azulais Leiche aus der Anlage in Kuba bergen. Präsident Dragon hat persönlich seine Familie kontaktiert und der Sarg ist unterwegs nach Tel Aviv. Wie Sie wissen, ist Helen Park nach London zurückgekehrt. Dort wird sie sich weiter von ihren Verletzungen erholen. Danach will der MI6 ihr einen Einsatztrupp unterstellen, um Perseus aufzuspüren. Was ist mit dem Rest des Teams? Sie sind aus Solowetski weg, bevor die Sowjets Kräfte zur Untersuchung schicken konnten. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder an die Arbeit. Wir haben vielleicht Perseus aufgehalten, aber seine Ratten ist noch überall um uns herum. Und das verdanken wir einem unserer eigenen Leute. Nun, wir haben Eldritch erwischt, diesen verdammten Mondsohn. Perseus' Netzwerk ist aber noch intakt und sie werden sich neu aufbauen. Was ist mit Europa? Wir haben verhindert, dass es zum St. Nimmerleins Tag gesprengt wurde. Aber da wimmelt es noch immer von Perseus' Agenten. Mit mehr Zeit hätten wir mehr erreichen können. Mach den Kopf frei, was? Bell, du hast zwei außergewöhnliche Opfer gebracht, um Perseus zu stoppen. Eines davon ohne dein Wissen. Das andere war deine eigene Entscheidung. Du sollst wissen, diese kleine Sache zwischen dir und mir. Sie war zum Wohl der Menschheit. Du bist gottverdammt heldenhaft. Helden müssen Opfer bringen. Und wenn ich dich um noch eines bitte, dann verstehst du hoffentlich. Es war nie persönlich. Konnte ich da schießen? Bitte mein Controller auf der Seite. Ich google das kurz. Es gibt drei Enden. Okay. Okay, es gibt noch eine finale Mission, wenn ich äh, äh, Adler anlüge. Konnte mich da nicht wehren, okay. Alter, ich glaube, das ist mein Lieblingsteil. Ohne Scheiß. Dieses Spiel ist so geil. Ops ist eine der besten Reihen von COD. Die, die beste Reihe, was glaube ich? Es ist die beste Reihe von COD, meine Fresse. Dieses Ending war krank. Ich komme gar nicht darauf klar, was abging. Adler hat uns erschossen halt, weil wir immer noch eine Bedrohung sind wahrscheinlich. Aber wir sind halt ein Schläfer, ne? Er kann nie ganz sicher sein, was abgeht. Vor allem nicht jetzt, wo wir die Wahrheit kennen. Ich glaube ihm, dass es die Wahrheit war. Ich habe rausgefunden, wir können ihn anlügen. Wir können ihn anlügen und verpetzen. Weil anscheinend gibt es im letzten Raum noch ein Funkgerät, das wir benutzen können. Und... Anscheinend macht es keinen Unterschied, ob ich das MI6 nehme, KGB oder sonst irgendwas. Es gibt drei Enden. Ich werde die im Stream spielen, ich werde die nicht. Vielleicht alle auf YouTube hochladen, ich schaue mal, wie ich Bock habe. Wahrscheinlich schon. Aber jetzt bin ich ein bisschen gehypt dafür. Ich hätte nicht erwartet, dass das Spiel so gut ist. Ich habe viel erwartet von Black Ops, muss ich sagen. Und ich glaube, jede Erwartung wurde übertroffen, weil das Spiel einfach so unglaublich geil ist. Also Props wirklich, das war unglaublich. Wie gesagt, am Anfang habe ich noch gedacht, so, what, Alter, die machen jetzt nicht eine Schläferstory. story Nee, das machen sie nicht. Ich vergesse die ganze Geschichte. Und ich hatte recht, am Anfang. Und das war, glaube ich, wirklich nur, weil ich die alten Teile gespielt habe. Oder den ersten Teil. Hätte man den nicht gespielt, würde die Story recht viel offener ähm, ein Rätsel aufwerfen. So was ist halt ein bisschen voraussichtlich, wenn man es kennt. Aber ich bin beeindruckt. Es wurde immer flacher, das CODs in den letzten Jahren. Es wurde wieder besser in den letzten Jahren. Und jetzt haben sie einfach mal das beste Spiel der ganzen Reihe gemacht, wahrscheinlich. Meiner Meinung nach also von daher, wow. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen noch, nicht heute, nicht jetzt wahrscheinlich. Ach die Musik ist voll geil. Ja, ich werde nicht jetzt weiterspielen. Vielleicht morgen Abend. Äh, oder vielleicht einen anderen Abend. Morgen Abend nicht. nicht. Also. Aber auf jeden Fall ist sonst nächstes Wochenende vielleicht. Also mal schauen. Aber ich vermute mal, ich werde hier, weil die Folge geht jetzt 20 bis 25 Minuten, werde ich noch die Alternativenden ranschneiden oder so vielleicht. Wir haben ja die drei Optionen es gibt sogar Bonus-Level noch, also, mal schauen. Man kann vieles anders machen. Und das Achievement-Hunting überlasse ich dann mir persönlich wieder. Das ist ja mein Ding. Das habe ich jetzt mit Dead Space auch fast beendet. Wobei ich nicht glaube, dass ich die letzten zwei Achievements noch machen werde. Jetzt einmal Nightmare durchspielen. Und einmal das Shooter, das ich nicht hinkriege. <lacht> Müssen wir schauen, ich habe einen Spielstand, ich glaube, der könnte da etwa drin sein. Aber ja, auf jeden Fall. Äh, wenn ihr auf Twitch zuschaut oder auf Zuckerpopel-Live-Seiten das Ganze nachschaut, äh, das Ganze wird ein geschn bisschen geschnitten, nicht extrem, weil es Storylike ziemlich gut vorankommt. Äh, auf YouTube hochkommen auf den Pop Zuckerpopel, der unten verlinkt ist. Und falls ihr das Ganze nachschaut... Könnt ihr ganzen Stream auf Zuckerpuppel Live, da unten verlinkt ist, nachschauen. Äh, Twitch wird es vielleicht schon weg sein, Zuckerpuppel Live garantiert noch nicht. Da kriegt ihr immer alle Video und Demons, die ich äh, von Twitch rüberlade und veröffentliche mit Datum. Heute ist der 14.02. tatsächlich. Ähm, da könnt ihr einfach das ganze Uncut sehen. Da seht ihr dann auch die Alternativ endlich die ich nochmal spielen werde vielleicht. Wobei es eigentlich schon ganz cool wäre, wenn man dann sagt, ja, guckt selber, ich habe jetzt ein Ending hier, die anderen könnt ihr selbst erleben. Ich werde sie auf jeden Fall noch erleben wollen. Ich schau mal, vielleicht streame ich es vielleicht nicht. Schau mal. Eigentlich. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Wir genießen jetzt noch den Abspann. Ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Dabeisein. hoffe euch jetzt gefallen. Wenn es noch was gibt, dann seht ihr das gleich. Also, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Projekt. Mein Name ist Adonales Zuckerpopel. Cheerio! Ja, natürlich nur für YouTube, ne? Twitch geht nachher noch ein bisschen kurz weiter.